Schön, dass ihr am Start seid, zum neuen Video. Ganz neues Format. Ich habe hier zwei Ehrenmänner am Start, zwei treue Supporter. Ich werde gleich die Kamera an Ahmed rübergeben. geben. Es sieht, wird folgendermaßen aussehen, ganz einfach. Die beiden Jungs haben mir geschrieben in den Kommentaren und zeigen mir ihren Lieblingsdöner aus Hamburg. Ich entscheide, welcher gewinnt. Und der Gewinner kriegt 500 Euro. Hört sich das gut an, Emma? Das ist krass. Das ist gut, ne? Das ist krass. Hört sich das Schmeckt. gut an? Schmeckt. Okay. Wir werden direkt reingehen. Das ist der Lieblingsdöner vom guten Robin. Das ist Mehram. Ja. Ich habe eben schon gehört von Emra, der sagte, du hast sie getestet noch, letztens gerade und du sagst das scheiße, ne? Ja, wir beim Kino und dann war der halt nicht gut. Dann hast äh. du hier hingekommen, gegessen. Ich weiß nicht durch. Vielleicht falscher Zeitpunkt, muss man äh. gucken, aber... Also du bist sicher jetzt in diesem Moment? Ja, eigentlich äh. schon. Also mein Döner, äh. ich habe noch keinen besseren. Ich war hier. Altona, den du, du vorgeschlagen äh. hattest, da war echt stark. Ich weiß nicht, aber mein fand ich irgendwie besser. Vielleicht weil ich auch mit denen aufgewachsen bin. Ja. Aber okay, schauen wir mal, schauen wir mal. Also eher einen Support auch an deine Brüder sagen wir ja. mal so. Okay, Jungs, ich bin heiß auf den Döner. Ich ho hoffe nicht so standard standard robin sondern dass das schon irgendwie was hermacht hier jetzt. Schmeckt ja. Äh. Ist nicht Standard. Also ist es ist guter Standard äh. würde ich sagen. Okay. Und, äh, ja. Gut, dann gucken wir mal. Wir gehen direkt rein, gucken uns erstmal den Döner an und dann talken wir weiter. Machen wir. Perfekt. Die Jungs hatten Bescheid gesagt, wir wollten hier ein bisschen Werbung für euch machen. Döner wollten wir, deinen besten Döner. Er gibt mir direkt Kostprobe. Ja, gib gerne eine Kostprobe. <lacht> Achso, ich verstehe dich gar nicht, ne? Achso. Wir testen Döner heute. Verstehen dich hier kein Deutsch, oder? Ja, also er vielleicht nicht, aber Hä? ich glaube, er da vorne. Okay, ah, wir haben hier schon. Darf ich mit dir einmal kurz sprechen? Jo, jo, jo, jo. Ah, du musst arbeiten. Ja, <lacht> Kein Problem. Egal, wir reden mit uns selber. Wir bestellen jetzt einen Döner. Schon mal einen schichtfleisch -Döner hast du uns ausgesucht, Robin? Das sieht ja. vielversprechend aus. Wie isst du deinen Döner? Wie sollen wir ihn bestellen? Ich mag alles. Ich möchte ihn so essen, wie du ihn mir empfiehlst. Ich bestelle immer mit nur ein bisschen Zwiebeln. Ja. Ein bisschen Salat. Schafskäse drin. Oh, mit Schafskäse sagst du? Ja. Okay, machen wir so. So, also erstmal bist du jetzt ein bisschen im Fokus, ja. danach werden wir noch nochmal beim anderen Döner natürlich oh, okay. auf dich ein bisschen mehr eingehen. Robin, wie fühlt sich das jetzt an, überhaupt so äh, ungewohnt vor der Kamera, ne? Ja, definitiv, äh. aber es ist eigentlich entspannt. Ist so. entspannt, ne? Okay, also du sagst alles chillig, ja, ne? Ja, ihr seid auch entspannt. Äh. Und bist du trotz der Aussage von, von Emra noch Siegessicher? Ja, ne? ich war halt ein Jahr nicht hier, das ist äh. schwer, aber ja. ich glaube schon. Äh, bin ich ja. gespannt. Dankeschön. Ach, geil. Ah, wir bestellen mal einen zweiten und gucken auch mal, was Emra sagt. Kannst du noch einen machen, genauso wie den. Wir nehmen zwei und dann, dann, dann essen wir eben draußen dann kommen wir wieder rein hier. Gib mal ruhig Emra und der kann Emra mal schon einmal reinsnacken. Weil wir wollen mal gucken, was du dazu sagst. Das ist auch sehr interessant natürlich. Und mal gucken, ob du danach immer noch so ein bist. Weil letztes Mal können die auch einen Fehler gemacht haben bei dir. Also man sieht erstmal ich analysiere nur, Leute. Das ist ein Inter <lacht> interessantes Brot, so ein längliches, ne? Das haben sie beim Flamingo und Buxude gehabt. Zu kross, ne? Hätte ich auch gesagt, sieht sehr kross aus. Guck mal hier. Mhm. Aber manchmal ist das geil. Hat ne? das ist so ein bisschen Sandwich-Charakter. Aber zu kross ist zu kross. Ne? Man schmeckt doch so leider nicht. Schmeckt doch gar nicht. Was sagst du zum Fleisch jetzt? Das war auf jeden Fall nicht schlecht. Besser als letztes auf jeden ja. Fall. Würdest du denn sagen, du bist allgemein schon Döner-Kenner? Döner-Experte auch? Durch dich, ja. ja. Durch die Videos? Das freut mich. Also hast du hast viel ausprobiert auch. Ja. Wirklich nur durch dich. Aha. Geil, Mann. Ja an, geil. Also bist du auch treuer Abonnent und Zuschauer. Ja. Ist mal ruhig auf, dann möchte ich gleich mal von dir eine Benotung haben. A.B. sieht gut aus. Geht um 500 Euro, Jungs. Um 500 Euro. So heftig. ist gut. Danke, danke. Dann gehen wir draußen weiter mein einfach. Danke, ich bezahl gleich. Ich esse hier vorne bezahle bezahl gleich, ne? Scheiße, ich muss zum Friseur, Leute. Ich schwöre es euch, mein Sohn hat eingeschissen, deshalb, also in dem Sinne, der hat mich gestern, ich konnte nicht zum Friseur, Jungen. Ich hab heute auch <lacht> Ich gebe mal hier einmal weiter, ich werde jetzt mal snacken. Der sieht schon mal ein bisschen anders aus, der von Emra, der hat nicht so ganz viel Fleisch drin, ne? Ist auch nicht so kross. Ist nicht aber ganz so kross, ja, den hat, er, den hat er besser gemacht, glaube ich. Also Jungs, es wird soweit sein, ich snack direkt rein. Ich habe eben schon gesehen, bei ihm viel mehr Fleisch oben drauf. ist aber manchmal scheiße, weil die übertreiben und dann ist das Produkt nicht mehr stimmig. Sehr kross, viel zu kross unter Umständen, meiner... Was hast du für eine Benotung gegeben, Emra? So wie du jetzt gegessen hast, einfach. Fünf oder eine sechs. Fünf oder sechs, okay. So. Mhm, mh. Ich esse selten so mit Gurke drin. Ich feiere das immer. Es gibt irgendwie so einen anderen Frischekick, als so wie ich den Döner sonst esse. Mache ich sehr gerne mal. Schafskäse komme ich gleich. Bin gerade schon hier. Mhm. Bisher auch, wie Emre gesagt hat, keine Soßen zu spüren. Aber es ist bisher noch stimmig. Wir dringen weiter durch, habe jetzt auch ein bisschen Schafskäse. Echt nicht verkehrt, leichte Schärfe drin irgendein Gewürz. Wird in der Soße wohl dann drin sein, nur dass die Soße nicht so rüberkommt, aber das Gewürz da drin. Geschmacklichen guten Schafskäse. Schön cremig, intensiv, nicht zu stark. Du hast bei Schafskäse gerne mal zu giftig. Und der ist sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist oder wie es bei dir jetzt ist. Ich mag es jetzt ja zum Beispiel gar nicht, wenn man Salat nimmt und dann mit Fleisch vermischt und dann in den Döner rein und so weiter. Ich weiß, hat er das ja gemacht wenn ja. ich mich verguckt habe. Ich finde, das Fleisch wird kalt, dann schmeckt man das nicht mehr intensiv. Das ist so dahin Das Problem ist, sage ich immer, bei dieser Variante, durch diese Schichtung. Man nimmt sich viele Möglichkeiten, den Döner individuell zu gestalten und sein eigenes Kunstwerk zu schaffen. Und hier ist der Döner mehr oder weniger immer gleich. Hast nicht so viele Möglichkeiten. Aber bisher, Robin, ist in Ordnung. Ich muss nur ein bisschen weiter durchdringen. Jetzt kommen die Soßen auch mal durch. Ja, war schon, also ich glaube, das war schon ein bisschen vielleicht Glücksgriff oder Pech bei ihm jetzt. Mhm. Dass seiner so kross zum Beispiel auch ist. Sehr krass, ja. Aber deine sieht echt aus, als wäre da echt viel mehr Fleisch drin und nicht so viel gemischt. Und jetzt das Wetter mit Karl Lauterbach. Zwei Wochen später ist Weltuntergang. Ich soll alles schön essen, was sie eben genießen. Der Welt geht runter. Soll untergehen? Schluss. Ja, ist Schluss. Zwei Wochen unter. Scholz hat das gesagt. Nein, ich sage das. Schluss. <lacht> also du das sein? Das ist Weltuntergang. Der Atombombe kommt hier nach Deutschland. Er hat mir gerade Angst gemacht. irgendwie. Also, der Döner in kurzer Zusammenfassung. Leicht trocken oben gewesen. Tatsächlich leicht trocken, weil die Soßen gefehlt haben. Ja. Von daher denke ich mal, gewollt war das Ganze nicht, um das äh, aufzulösen. Schöner Schafskäse, schöne Soßen unten. Wirklich auch mit der schönen scharfen Note. Dieses typische Chili-Pulver. Geil, aber im Großen und Ganzen war das schon in die Richtung Standard sein Urgroßvater. Mhm. Und das Fleisch war nicht ganz überzeugend. Aber der Döner im Gesamtperformance vernünftig, deshalb eine. Oh, was heißt vernünftig? Also, das hatte schon Defizite. Für mich gibt es eine 5 von 10. Eine 5 von 10, weil das Fleisch, wenn du es im Ganzen gestern an der Stelle, wo mehr Fleisch war, hat es ein bisschen eingeschissen. Aber Gesamtperformance okay, das deshalb eine 5 von 10. Aber seid ihr noch nicht zu sicher, Emma? Seid ihr noch nicht zu sicher. Freust du dich gerade? Also, ich bin mir bei meinen Döner eigentlich schon zu 100% sicher. Du wirst schon sehen. Zu wem gehen wir jetzt? Achter Dennis. Achter Dennis. Wir sehen uns drüben. Also nochmal für alle zusammen. Teilnehmer für die nächste Runde genau das gleiche Format werden auch wieder aus den Kommentaren aus diesem Video gewählt. Das heißt, Leute, kommentiert fleißig mit Hashtag Teilnehmer und ihr könnt direkt aus diesem Video gewählt werden für ein nächstes Video. Und da könnt ihr natürlich dann auch wieder 500 Euro gewinnen. Okay, dann haben wir jetzt noch mal hier, äh, Emra. wir gehen jetzt zu deinem Döner. Was macht dein Döner besonders? Das ist ein Schichtendöner. Ich habe vergessen, was er gemeint hat, aber ich glaube, das ist nicht aus jungen Kalbsfleisch, sondern halt aus ausgewachsenen Kühen, Ah, auch okay. auch schmeckt. Ja, interessant. Ähm, und ja, es ist ein Familienunternehmen. Die haben auch mehrere Läden. Für mich, 10 von 10 kann man nicht sagen, aber 9 von 10. Okay, krank. Also du siehst dich klar im Vorteil zu der 5 von 10 von Robin eben. Ja. <lacht> Komm, <der Schoss> rein. <lacht> da kann alles passieren, Leute. Ja, er kann eine völlige Fehleinschätzung haben, die können gleich irgendwas versauen, irgendwie das Fleisch nicht ganz durch, ist noch alles, alles drin. Wir stechen gleich einen Honig zu, Robin. <lacht> ach was hast du eigentlich? Dich haben wir heute noch gar nicht gehört. Äh. Was hast du mein Lieber? Wer wird heute das Game gewinnen? <lacht> so, ach der Dennis. Da haben wir auch einen nebenan bei uns in Buxude. Ich sehe schon, höherer Hackfleischanteil. Ist nicht schlimm, ist überhaupt nicht schlimm. Schmecken soll's. Wir befinden uns heute natürlich im Nicht-Selfmade-Ranking. Wer die, die Aufteilung noch nicht kennt, äh, die äh, beiden berühmteste Döner Deutschlands-Videos gucken. Wir haben ein Nicht-Selfmade-Ranking am Start. Ja, da bin ich gespannt, Mann. Emma, du hast noch nicht angekündigt, ne, dass wir kommen. Können wir einfach rein und filmen? Ja. Okay, machen wir ja. Sehr gut. Umso besser. Me. Moin, mein Lieber. Grüß dich. Bist du Dennis? Aber das hat ein Dennis gegründet. Okay, geil. Wir haben Gutes von dem Döner gehört. Sehr Gutes. Und du musst heute deine beste Leistung abliefern. Was geht? Seid ihr Stammkunden hier? Ja. Darf, darf ich euch filmen überhaupt? Ja. Seid ihr auch begeistert hier vom Döner? Ja, äh, Okay, wohnt ihr hier in der Gegend? Ja, Zehn ja. von zehn, sagt ihr? Ja, kommt, ja. Ach, habt ihr gerade Zupause? Ja. Alles klar, ja, guten Hunger, Jungs, ne? Ja, ja. Da haben wir den guten. Was haben wir denn für ein Fleisch hier, mein lieber überhaupt? Kalbfleisch. Und das ist normal Kalbfleisch. Der Kollege sagt das ist aber nicht vom, äh, vom Jungbullen, sondern... Jungbullen? Doch von Jungbullen. Doch. Doch von Jungbullen ist nicht schlimm. Jungbullen ist gut. Wie essen wir dein Döner erst einmal? Hähnchenfleisch, mhm. Tzatziki-Cocktail, alles außer Kraut. Hähnchenfleisch, Tzatziki-Cocktail, alles außer Kraut. Okay. Das war auf YouTube. Ja. Mhm. Bist du sauer auf ihn, wenn er verscheißt, dass dein Döner? Nein. Aha. <lacht> er kann 500 Euro gewinnen, wenn dieser Döner besser ist als der eben. Nee, war ich äh, ja auch. Äh. Aber ja, äh, in anderer Besitzer drin. Ah, okay. Hast hey, du da auch 8 der Dennis noch? Nee, glaube ich. Okay, oh. neuner Döner. So, <lacht> <lacht> so. <lacht> neuner. No Denkt dran, wenn ihr euch für die nächste Runde bewerbt, die ist auch außerhalb von Hamburg. Also ihr könnt überall reinschreiben, wenn ihr bei der nächsten Runde da, äh, dabei sein wollt. Ihr könnt auch dabei sein, Jungs. Ihr müsst nur einen Kommentar schreiben. Ja, ah. ja. Müsst einen Kommentar schreiben? Nur einen Kommentar schreiben. Mit Hashtag Teilnehmer. Okay. Ah. Mit Hashtag Teilnehmer. Perfekt, mashallah. Wir nehmen zwei. Zwei genau gleich sollen die sein. Für dich auch noch ein Orbein. Mhm. Würdest du sagen, er ist der beste Mann hier? Er und sein Bruder. Ja, wenn du dich zwischen einen entscheiden musst, wer den Döner macht, er oder sein Bruder? Kann ich nicht. Kannst du nicht? Kann ich nicht. Du musst aber. Kann ich nicht. Ach komm, er ist über Nee, wir essen eben draußen. Draußen ist besser, ja, ja. Wir, wir, wir nehmen, kannst uns direkt in die Hand geben. Weil wenn ich schlecht bewerte, weißt du, darfst du das nicht hören. <lacht> Guck mal, da brutzelt dein Glück, Emma. Davon hängt jetzt 500 Euro Money full oder nicht full gleich ab. Aha. Teilst du mit ihm? Du gewinnst nee, ne? Also, wir sind am Start, wir sind am Start. Robin, was sagst du, hast du schon ein bisschen reingesnackt so? Das schmeckt gut. Schmeckt gut? Muss ich sagen, ja. Fleisch schmeckt. Soße ist auch ganz, also hier schmeckt man die Soße mehr natürlich. Ich, ich fand's gut. Ja, ja Fleisch gerade schon gesnackt, ist echt nicht schlecht. Schön kross, trotzdem auch saftig. Ich wollte noch was sagen. Ja. Eine dünne Empfehlung, da hinten Abys Grill, ich schwör, mein ja, Gott, der Oral ist viel Oral besser hier. Was Respekt, Brot. Respekt, Ich komme er hat dich gerade beleidigt. stabile Soßen. Du merkst richtig so die Röstung. Du merkst die Soßen. Vielleicht mal typisches Cocktail Feeling für die, die in Berlin Cocktail vielleicht nicht kennen. Wer zu beschreiben. Kräuternote noch mit drin. Deutlich saftiger halt als die andere. das andere. Warte noch, noch ab am Ende. Ja. Da wird es richtig saftig mhm. mit dem Fett vom Fleisch. Also absolut zwei verschiedene Döner, lass uns mal sagen. Da haben wir halt hier wirklich einen klassischen Döner, Leute. Klassische Fladenbrotform. Hühnpostes Fleisch muss auch sagen, ich habe einen richtig dicken Bissen gerade nur Fleisch gehabt und das war trotzdem sehr gut im Geschmack. Fleisch ist gerne mal von der Würze und vom Fleisch einfach zu doll. Dadurch, dass dann die Masse ist natürlich im Döner, ergänzt sich das. Und dann ist es in Ordnung. Wenn du nur das Fleisch beißt auf Katastrophe, hier ist auch das. Gut. Freut mich. Mhm. Was hast du für Soße? Tzatziki Cocktail, die haben auch noch scharf, aber ich habe den jetzt halt so bestellt, wie ich den sonst auch eigentlich immer Bin Eher Fan von Schaf, aber mhm. schmeckt auch mhm. auf jeden Fall. Am Ende des Tages muss man ja gucken, wie kombinieren die Soßen miteinander. Wir haben es wirklich geschafft, eine geile Kombi zu finden zwischen dieser Cocktail und diesem Tzatziki. Weil diese Dillnote da drin, die frische ergänzt sich super, kriegen halt wenige hin. Ich hoffe, es wird schlimmer als eine Acht, weil ich rechne mal mindestens mit einer Acht. Gucken wir mal. Also, es gibt ein Problem bei dem Döner und das werde ich gleich noch sagen, ne? Ja. Stark, Jungs, ne? Ja, auf jeden Fall. Wenn ich nicht gewinne, schade, aber ich will hauptsache einen Döner. Gut. Das ist mir richtig. Also, hol ich schon mal die Scheine raus. <lacht> <lacht> Drei. Vier. 500 Scheine, Leute. Also, ich würde mir auf jeden Fall, glaube ich, erstmal eine PS5 kaufen, weil ich wollte schon seit Monaten kaufen. Hab die nicht herbekommen. Was hab ich PS5. Ja. Hab die nicht herbekommen, mhm. dann äh, Geldprobleme, muss Muttergeld geben. Mhm. Deswegen konnte ich jetzt nicht. Mhm. Falls ich die gewinne, würde ich dir auf jeden Fall denken mal für eine PS5 wollen. Wie ist es bei dir? Also, ich habe in letzter Zeit ziemlich viel Geld ausgegeben, Motorrad <lacht> und so. Mhm. Äh, dementsprechend werde ich das erstmal auf die Kante legen und gucken, wenn noch mal schlechte Zeiten kommen, wo man viel einkaufen muss, dann okay. gebe ich das dafür aus. Ja, besser ist, besser ist. Kleines kleine Spoiler zu heutigen Zeiten kann ich schaden. Erstmal zu den positiven Sachen, zum Schluss zu den Problemen bei deinem Döner, Ember. Schöne Soßen, kostes gutes Fleisch. Also die Soßen in sich auch, im Verhältnis zueinander, geile Kombi ergeben. Gewisse Frische, deiner war frischer, dein Döner, von, vom Feeling her. Gewisse Frische, aber trotzdem Gurken drin gehabt. Er hätte vielleicht sogar ein bisschen mehr Salat vertragen können. War unten leicht zu trocken, ist aber tragbar gewesen. Das Problem bei deinem Döner war, und die Bewertung mit dazu, er war deutlich besser als Robert. Oh. <lacht> kriegst du 7,4, kriegst du 7,4 von mir. War in Ordnung, also du bist der Gewinner für heute. Das das <lacht> Danke. Schön, dass ihr dabei wart. Ja. Kurz und knackig. Mein Lieber, hier hast du die 500 Euro. Oder, Oder! Du setzt die 500 Euro in einer zweiten Runde, in einer zweiten Disziplin, wo es um Bürger gehen wird und trittst gegen jemanden, der Kommentare rein schreibt mit Hashtag Teilnehmer in einer zweiten Runde um 1000 Euro an. Also ich würde den Safen gewinnen. Du nimmst den gewinnen? Gewinn? Den Ehrlich? Nein! Ich hab gehofft, du gehst. Ja. <lacht> Respekt, Brudi! So. Also, ich jetzt schon mal, ich habe auch kommentiert. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich äh, ausgelost werde. Es hat geklappt. 500 Euro, ne? Neue PS5 gesponsert. Oder wenn ihr euch Schuhe kaufen wollt, Klamotten, macht's auf jeden Fall. Abonniert die, Glocke aktivieren und macht auf jeden Fall mit. Tschüss, Leute. In dem Sinne, Kommentar reinschreiben. Bis zum nächsten Mal.